Okay, so Herr Harmut, so, uh, unser Unternehmen heißt EU-Finance, ich bin hier, ich, ich spreche Partnerin, Emma Stefanie. Nur fünf Minuten Zeit, okay? Ja, ja, genau, habe ich mir auch so gedacht. Okay, uh, wir unterstützen die Kunden in verschiedenen Finanzmärkten, wie hier, zum Beispiel Amazon Rohstoffe, Tesla Aktien, uh, Bitcoins und so weiter.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 Das ist ein Kali-Linux, den habe ich mir mit dem Raspberry Pi selbst gebaut und einen Mikrobildschirm. Okay, schön. Äh, haben Sie WhatsApp mit dieser Nummer, Herr Helmut? Nee, aber Telegram, das was die Schwubler haben. Haben Sie Telegram? Okay, ich Telegram. schreibe per Telegram Ihnen. Aber haben Sie Internet? Jetzt? Nee. Momentan? Nee, habe ich nicht bezahlt. Das ist Haben Sie kein Internet?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 Ich habe Eispapf, meine Finger. Deswegen mache ich das ja über den Computer. So sind wir ja nun schon verblieben, wir beiden Spätzchen. Und deswegen okay, habe ich jetzt an meinem PC. Ich getrückt, kann Ihnen, damit das so Herr, nur einen Moment, ich ja. kann Ihnen in andere Moment anrufen, ja. wenn ich Internet okay. habe, okay? Nee. Wann haben Sie Internet auch Zeit? Na, habe ich doch gerade erklärt. Jetzt gleich, wenn der Computer hochgefahren ist. Haben Sie Internet jetzt, Herr?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 Gut, dann würde ich gerne Sie beraten bezüglich äh, so Nette, die Sie gewählt haben. Äh, das Produkt äh, wird gleich in fünf Richtigen wirken. Äh, Sie werden mit das Produkt äh, schnell von Entzündungen, Schmerzen und Erschwertung Wachelassen rauskommen. Äh, effektiv unter Druck. Und äh, vernichtet den Krankheitserregern. Ähm, das Produkt reduziert erheblich das Risiko eines Rückfalls, äh, trägt zur Aufrechthaltung einer normalen Funktion der Niere und Harnwegs bei und stärkt die allgemeine und lokale Immunität. Okay? Mhm. Genau. Aber, ähm,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 Und wir liegen dann mit dieser Behandlung, also mit diese Behandlung äh, bei 196 Euro. Aber wie gesagt, damit Sie echt zufrieden und diese äh, Ergebnisse haben und die Ergebnisse werden Ihnen äh, weiter begleiten, damit sie also diese Speichereffekt haben ja ja.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 In unserem System, ganz kurz läuft es, also das war 1, 2, Berlin, die Straße bitte? Braunschweiger Straße 77. Äh, Sie bitte mal. Na, Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße 77. Mhm.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 Ist das nicht die im Display? Ähm, nee, das ist unsere Telefonnummer, die wir arbeiten. Am besten schreiben Sie, wenn wir einen Zettel haben. Ach so, ja. 03? Mhm. 22. Ja. 13? Ja. 24? Ja. 90. Ja. 2 Wiederholen Sie nochmal zur Sicherheit. Nee, passt schon. War oh ja langsam genug.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 Bin mir sicher, dass wir frontieren werden. Ich wünsche Ihnen gute Behandlung. Ja. Okay, ciao. Tschüss. Ja. Hallo, Volkman. Ja. Aha, ich rede mit Ihnen gerade jetzt und wir haben unsere Verbindung verloren. Ach so. Hallo, ja Wer ist hier wieder? Also wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt und das ist rausgegangen. Wir haben zwei E-Mails, eine ähm, einfach als Hallo zu sagen und andere E-Mail ähm, mit äh, einem Link für Ihren Account zu aktivieren. Haben Sie bekommen die zwei Briefe? Nein. Noch nicht. Aber haben Sie Internet momentan? Internet? Ja, Sie ja, haben Internet. Mhm. Haben Sie wahrscheinlich so ein Messenger wie Viber? Was ist denn das? Also wie WhatsApp, aber es gibt noch andere Messenger über Telefon wie Viber. Viber, Viber so eine lila Farbe. So ein Messenger wie Viber, wie Haben Sie so ein Messenger? Nee. Ah, äh, nee. Und WhatsApp haben Sie auch nicht, okay. Dann, ähm, äh, ja, dann schauen wir, machen wir folgendes. Ich gebe Ihnen ein, ein, äh, sozusagen Passwort. Mhm. Damit wir uns, äh, wieder erkennen, weil sie wissen schon, da muss man im Internet aufpassen. Also, ich heiße Elia und sagen wir, für welche Mannschaft, für welche Fußballmannschaft sind sie in Deutschland? Für Bayern oder Leverkusen oder Bayern Lever oder für welche Mannschaft sind sie? Gar keine. Äh, also äh, mögen Sie keinen Fußball? Nö, für mich laufen da bloß 22 Trotteln im Ball hinterher. <lacht> okay, gut. Was mögen Sie denn? Okay. Um, ähm, also welche Stadt in Deutschland mögen Sie am liebsten? Oder in Europa, welche Stadt gefällt Ihnen am liebsten? Welche Stadt? Ja, welche Stadt? Ich mag Düsseldorf persönlich. Ja. Weil ich habe dort gelebt. Und welche Stadt mögen Sie? Aus Deutschland. Ja, aus Deutschland. Das wird unsere Passwort, damit wir uns wieder erkennen. Damit, wenn ich anrufe, ich sage dann, Herr Wurst, was welche Passwort haben wir? So ein Sicherheitswort, damit Sie wissen, dass wir Sie anrufen und keine andere. Verstehen Sie? Also sagen wir Düsseldorf, ist okay? Ja. Das ist, das ist mein Lieblingsstarter. Also okay, gut. Dann passen Sie auf. Wir werden Sie in um, ja 10, 20 Minuten anrufen und schauen Sie mal bitte in Ruhe. Wo haben Sie uh, Ihre E-Mail-Adresse? Auf Ihrem Handy oder auf Computer? Auf dem Computer. Auf dem Computer. Und jetzt, wenn Sie da drauf ähm, drücken, so, so auf diesen runden Pfeil, äh, dann ist was passiert, kommt etwas, Sie sind in Ihre Inbox drinnen. Was denn für ein runder Pfeil? Also da oben links, so oben links äh, gibt es so so einen äh, halbrunde Pfeil, so. Und wenn ich da drauf äh, drücke, dann äh, bekomme ich Post, dann bekomme ich neue Post. Haben Sie das gemacht? Also wissen Sie, das ist noch eine Frage, ist das wahrscheinlich hinter hinter äh, diese app zeichnen. ist das M, D, C, C, oder direkt Es geht beides. Mhm, okay, also, äh, ich muss das auch so gucken, warten Sie mal. Also, bei mir steht, dass wir zwei Briefe geschickt haben. Ein Brief einfach, äh, einfach von Lea Rottenberg heißt. Und zweiten Brief äh, steht, hallo lieber Herr Wolfgang, Wasser hier ist Link zu Ihr Handelskonto. also dass wir Sie gleich anrufen. <lacht> so, äh, haben Sie irgendwelche bekommen? Nee. Oh, das ist aber komisch. Das ist echt komisch. Ich hatte sowas noch nicht. Wahrscheinlich kommt das in einige Minuten. Dann, so, also, dann, ähm, dann wenn Sie noch möchten mit äh, liebe Dame äh, Becker sprechen, ich gebe dann Frau Becker äh, Telefon unter. Äh, wenn wir dürfen, dann wir warten, bis die Mail ankommt, und dann oder schreiben Sie uns etwas zurück, okay? Und wir werden Sie gerne anrufen. Aber ich glaube, dass die Frau Becker möchte Ihnen tolle Weihnachtsgrüße noch schicken, ja? Mhm. Okay, dann geht es Frau Becker. Ja. Wolfgang? Ja. Hallo? Ja. Ich bin Chelsea Becker. Ich wünsche sie uh, um, beste Nach Nacht mhm. mhm. So. Guten Abend. Mhm. Danke. Ich habe euch verarscht. Uh, was haben Sie gesagt? Ich habe euch verarscht. Uh, haben Sie E-Mail bekommen? Nee. Okay. Um, Grüße. Uh, Wein, Grüße. Dann, schönen Abend. Wo sind die anderen? Ja. Hallo, guten Tag. Herr mhm. Steiner. Ja, wer ist denn da? Uh, mein Name ist Annette Körner, ich bin Ihr persönlicher Konto-Managerin von Secret App. So, Sie haben sich uh, vor kurzem auf unserer Plattform für Online-Candle uh, mit Finanzanlagen angemeldet, ja? Aber Sie nicht aktivieren Ihr Handelkonto. Hören uh -huh. Sie mich? Mm -hmm. So, äh, sagen Sie mir bitte, welche Schwierigkeiten haben Sie und äh, warum Sie nicht aktivieren Ihr Handelkonto? Ja, ich fand das unseriös. Nochmal bitte? Ich fand es unseriös. Äh, so, und äh, vielleicht möchten Sie jetzt aktivieren Ihr Handelkonto? Nee. Nee, warum? nicht? Sie haben kein Interesse, Online-Geld zu verdienen? Ich fand es unseriös bei Ihnen. Nochmal bitte. Ich fand es unseriös bei Ihnen. Aber sie haben dann gemeldet, so äh, ich habe Interesse an zusätzlich mit äh, automatischen Systemen, so mit äh, Aktien, Krypto oder Bitcoin oder was immer Sie mhm. mehr wollen, ja. Ja, äh, genau. So. Und äh, zu starten, sie muss äh, aktivieren. ja, Sie brauchen Startkapital äh, für Ihr Handelskonto und dann sie starten Sie mit automatischen System und wir geben für Sie fachliche Hilfe, mit äh, einen Finanzberater. Okay. Also, wann, äh, sie, haben Sie Erfahrung? Warum wollen Sie denn das wissen? Nochmal bitte? Ihnen das für eine Rolle. Können Sie ein bisschen lauter? Was spielt denn das für eine Rolle? So haben Sie Erfahrung mit Was Aktien oder Okay, so Sie können ähm, äh, arbeiten zusammen mit äh, unsere Finanzberater. Ja, wir haben äh, äh, Top Finanzberater und jetzt wir haben einen freien Platz in äh, Gruppe mit diese Finanzberater. Ja. In der also nochmal bitte. In der Kabelgruppe. Äh, so, äh, das ist kostenlos. Ja, so, mhm. äh, Sie nur brauchen Kapital zu Ihr Handelkonto. Aber unsere äh, Finanzberater, unsere Gruppe und äh, unsere Plattform für Sie kostenlos. Mhm. Ja? Mhm. So, äh, über. Äh, Brauchen Sie Informationen über das äh, System? Nein. Ja? Äh, äh, ja? Nein. nee Okay, so äh, sind Sie bereit, aktivieren Ihr Handelkonto? Nein. Warum? Na, habe ich doch gesagt eingangs. Ich finde Sie unseriös. Okay. Also vielleicht kann ich kann schicken für Sie alle Informationen per E-Mail oder per WhatsApp. Also machen wir dann unseriös weiter. Äh, nochmal bitte? Also machen wir dann unseriös weiter. Äh, ja, ich kann schicken ja. Ihnen alle Informationen und dann wir können kommunizieren per E-Mail oder per WhatsApp. Aha. Was ist besser für Sie? wir ja, am besten per Telegraph. Telegraph? Mhm. Das ist nicht klar. Was? Haben Sie sowas nicht? Super schade. Okay, ich schicke alle Informationen per E-Mail. Wir können die ja auch per Hubschrauber schicken. Oder Brieftaube. Ich ja mal einen Brief spannen und da passt ein bisschen mehr drauf oder eine post So, also, Gerald.Steiner, das ist Ihr E-Mail-Adresse, ja? MDCC von D. Das kann sein, ja. Ach okay. so, also, ich sehe, dass Sie alle Informationen haben und ja. über System und über Berater, ja, ja genau. aber Sie nicht aktivieren Ihr Handelskonto und ich sehe, dass Sie haben eine Mahnung haben. Aha, das ist ja interessant, hm. lustig. So, äh, Sie muss äh, oder aktivieren Ihr Handelkonto. Wie kann man denn ja. bei einem kostenlosen Konto eine Mahnung bekommen? Das würde mich mal interessieren. Äh, noch? Wie kann man also, denn bei einem kostenlosen Konto eine Mahnung bekommen? Sie sehen. Hm. Was steht denn da Schönes drin? Also sie muss da aktivieren ihr Handelkonto, ich habe gesagt. Mhm. Oder, äh, also man ist gesetzlich dazu zahlen. verpflichtet, das kostenlose Konto kostenpflichtig zu aktivieren. So, dann, Aha. wann sie möchten, nicht aktivieren, sie muss Geldstrafe zahlen. Ich dachte, es ist kostenlos, das Konto. Warum muss man denn dafür Geld bezahlen? So, äh, Sie haben dann gemeldet, ja, Aha. auf unserer Platz. Nee, ich habe mich einer ja. illegalen Werbeseite angemeldet. Ich bin Ihnen. Und dann bin ich einfach ich bei habe Ihnen alle Informationen, das ja. Und ja. Äh, wann Sie nicht, äh, wann Sie machen, wer tun. muss sagen zur Polizei, zur Bank und zur Sofa. alle Das ist schön, das mach mal. Dann können wir euch gleich einlochen und komplett den ganzen Laden dicht machen, wenn ihr da zur Polizei geht. Das ist gut, macht es mal. Ja, also Ja. oder zahlen oder wir gehen zur Polizei. Ja so, genau, dann, dann geht ihr zur äh, Polizei, das ist schön. Unsere genau fertig, Runde wünsche ich Ihnen schon da. Alles klar, bis dann, du Betrüger. Guten Tag. Guten Tag, ich mit Mario Kart. Ja, Herr Kart ist am Apparat. Ah, wunderbar, Nina Gross ist hier. Ich rufe Sie von Finanzaufsichtsbehörde wegen Ihrer verlorenes Geld. Sie haben mit Kryptowährungen gehandelt, ist das richtig? Ja. Okay. ich sehe das in meinem System. Sie haben schlechte Erfahrungen im Finanzmarkt gesammelt. Ist das richtig auch? Ja? Stimmt das? Nee, eigentlich nicht. Das habe ich nur sehr okay. gute Erfahrungen gemacht. Okay, das freut mich. Mhm. Aber das Problem ist, Herr Kart, Sie haben einfach Geld eingezahlt und deshalb Sie können Ihr Geld nicht auszahlen. Sie haben mehrere Einzahlungen im Finanzmarkt getätigt. Ja? Mehrere, ein paar tausend Euro haben Sie investiert. Stimmt?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 und Sie haben Zahlungsnachweis auch Kart? Na klar. Okay. Und Sie wollen auch natürlich Ihr verlorenes Geld auszahlen, ja? Haben Sie mhm. Kryptobank? Wieso denn verloren? Ah, uh, okay. Ich habe ich erkläre noch einmal. Also Sie haben Geld investiert bei Fox und das bedeutet Sie können Ihr Geld leider nicht auszahlen, ja, weil diese Firma ist blockiert, diese Firma ist denn? geschlossen. Finanzaufsichtsbehörde. Also, diese Firmen wechseln immer wieder Name, viele Mitarbeiter und so weiter. Bei mir steht mhm. Agmarkets. Aber das bedeutet nicht, dass sie haben mit diesem Name angerufen. Es konnte sein, sie haben mit anderen Namen angerufen. Aber trotzdem, das ist die gleiche Firma. Ja, Herr Kart, Sie können das Geld nicht auszahlen, weil das Geld liegt an Betrugsplattformen. an. Und,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 Na, ich habe ja schon ein Krypto-Wallet. Da kann Super, ich Ihnen ja meine Wallet-Adresse eine... dann geben und dann können Sie direkt Aha. überweisen. Uh, okay, das ist uh, gut. Aber, Herr mhm. Kart, wir brauchen auch IBAN-Nummer, ja? Wir müssen das bestätigen und über äh, überprüfen, dass Sie die richtige Person sind und Sie äh, mhm. sind Mario Kart und IBAN-Nummer müssen wir auch kopieren, ja? Haben Sie, über mhm. den Hausbank sind Sie verbunden in Deutschland? Da bin ich bei der Berliner Sparkasse. Berliner Sparkasse. Wunderbar. Ja. Sparkasse ist unsere Partnerbank. Wir haben mhm. offizielle Partnerschaft. Okay, jetzt machen wir weiter, ja? Sie haben ja. ein Viva oder ein Desk? Na, wozu brauche ich denn das? Uh, wie ich schon gedacht habe, hier, Karte, ja? Damit wir für Sie Wallet herstellen können und Na, damit Sie Geld aus. Habe ich Ihnen doch gesagt. Es das heißt? ist doch schon ein Wallet vorhanden. Wo, welche eine Wallet haben Sie?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 Dann sage ich Ihnen jetzt meine IBAN oder brauchen Sie die Wallet-Adresse? Uh, wir sollen ein Wallet herstellen für Sie, weil wir das haben offizielle Wallet. habe ich doch jetzt mehrfach erwähnt? Uh, Hab doch schon ein Wallet. Also braucht doch Sie nicht haben, noch ein Wallet. Sie haben, ja, also ja, Sie haben alles 170.000 mhm. mit Ihrer Wallet überwiesen oder mit auf Sparkasse? Das habe ich von der Sparkasse überwiesen.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 Uh, okay, das können Sie natürlich gerne machen hier, Karl, aber mhm. Sie müssen auch Atomic-Wallet haben und wir machen das für Sie, okay? Ja. Okay. Sitzen Sie am Computer gerade? Ja. Super. Und können Sie mir bitte Anydesk-Nummer durchgeben? Nein. Wozu brauchen wir denn jetzt Anydesk, wenn ich Ihnen die Screenshots per E-Mail zuschicke? Das verstehe ich nicht. Ah. Uh, ich habe Sie schon gesagt, Herr Katz, damit nee, Sie Wallet herstellen können, ja? Ich habe Wenn doch Sie schon ein Wallet. Habe ich doch jetzt aber auch viermal schon gesagt. Ich habe Sie auch viermal gesagt. Wir haben offizielle Partnerschaft hm. mit Atomic, ja? Ja, Wenn da habe Sie ich ja ein Wallet. Habe ich Ihnen ja auch schon ge bereits gesagt. Okay, also, ja. hier grad, wenn, wenn Sie das alles schon vorbereitet und wenn Sie schon alles haben, dann können mhm. wir schon Auszahlungsprozess anfangen. Sie brauchen auf jeden Fall eine Desk, ja? Also, nee, ohne Finger, kann ich Ihnen nicht. leider nicht helfen. Ja, mhm. wir, wir müssen ein paar Schritte zusammen machen. Ich mache gar genau. nichts. Ich mache meine weg. Sie machen alles ja? selbst. Kriminell. Eine Sekunde bitte. Ein, eine Sekunde mhm. bitte. Ja, natürlich. Die Sekunde ist übrigens schon rum. Frühlein. sind Sie noch am Apparat? Frühlein. hallo, Gugug, hallo, junges Frühlein. Ach ja, ja, Kat, ich bin noch da. Ich habe ja. Sie gesagt, bitte bleiben Sie auf die Linie. Und also, wie aber Sie gesagt, ja auch Sie eine nicht... Sekunde, aber das ist ja schon vorbei. Was, haben, was wollten Sie mir sagen? Ich wollte sehr aufmerksam. Na, Sie haben gesagt eine Sekunde. Die ist doch schon lange vorbei. Ach, ach so, okay. Also hier Kata, uh, ich, ich habe wirklich keine Zeit, um solche Quatsch ja. zu sprechen. Muss Meine man als Zeit Betrüger keine Zeit haben, ja? Findest du das uh, gut, deinen Job? Ja? Mach sie mal was Anständiges aufpassen. aus deinem Leben, sie statt die Leute immer nur zu verarschen. Sie wissen nicht, was sie sagen, ja? Du bist eine Betrügerin, eine Kriminelle. Das ist einfach sie? ekelhaft, was du da machst. Also, sie haben keine Beweisung, was sie ja. mir sagen. such dir mal einen anständigen Ich habe das ist nichts anderes, ja du Behörde. Guten Tag. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Karl Toffel, ja? ja? Ja. Hier spricht Andreas Morelli, Kundenservice von Prime Market. Aha. Wie geht es Ihnen erstmal? Ja, mir geht schlecht. Äh, das tut mir leid. Aha. Also, der Grund meines Anrufs ist äh, auch dass Sie eine Anmeldung durch unsere Werbe äh, gemacht haben über Onlinehandel.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 Es gibt nichts Illegales hier. Wir sind nicht so, und reguliert. Aha, bei wem denn? Bei der Pizzabude hinten rechts, links, oder wie? <lacht> äh, ich bitte Sie, Sie haben selbst das Anmeldung gemacht, eine automatisches Konto eröffnet bei Ihnen. Geile ja. <lacht> <lacht> Story. <lacht> Wenn Sie fertig sind, Sie mit lachen, dann sagen Sie mir Bescheid. Sind Sie fertig, Herr Toffel? Mhm. Okay, wunderbar. Haben Sie jetzt Zeit? Eine PC haben Sie vor sich? <lacht> Was gibt's zum Lachen? Nein, du bist lächerlich. <lacht> nein, es ist nicht lächerlich. Ihre doch. Nein, nein, Ihre Verhalten doch, doch. ist lächerlich, ja? Ja. <lacht> äh, Entschuldigung, Herr Tofel, aber ich bin gar nicht im Ernst bei Ihnen. <lacht> Hallo, ich bin keine Psychotherapeut. Also bitte lachen Sie nicht mehr weiter. <lacht>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 <lacht> ich bitte Sie, Herr lachen Sie nicht weiter. Alle Mitarbeiter von mir alle lachen mit mir. Ja. Also, haben Sie eine PC vor sich gerade? Ja, zufälligerweise schon. Okay, dann äh, können Sie schreiben an die Leiste ganz oben: primarket.com. <lacht> Und das, das in Verbindung mit Regulation. <lacht> <lacht> Glauben Leute... Ah, uh, lustig ja <lacht> also Spaß zu weit ist bitte im Ernst bitte Sie können unsere Webseite checken und uh, da steht auch die Lizenznummer ganz unten <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> uh, <lacht> Lizenz <lacht> <lacht> Sie sind lustig ja so viele Leute Herr, Herr Teufel sage zu Ihnen Herr Teufel jetzt, weil Sie so sich benehmen zu mir. Ja. Also, schreiben Sie an die Leiste ganz oben bitte. Nee, brauche ich nicht. Primemarkets.com. es gibt nichts zum Lachen jetzt im Ernst. Der mal zum Ernst bitte. Doch, Wir doch, haben die ist doch zum Lachen. Nein, bitte lachen Sie nicht weiter jetzt. Wir haben keine Zeit. Hallo? <lacht> Hallo? <lacht> Zeitverschwendung. Ich spring ein paar Medikamente Gott, es hätte ja besser sein können, wenn Psychiatrie sicher Ihnen anrufen könnte. Aber du hältst dich wirklich für seriös. Das ist schon mal lustig. Nein, nein, nein, nein. nein. Ich mache nur meinen Job. Ja, aber such dir doch mal einen schöneren Job. Ja, ich rede weiter mit Ihnen, weil okay, weil Spaß. Manchmal macht man auch Spaß. Aber mhm. wenn Sie äh, ganze Zeit dort ist, sind, sind ist von Ihrer Seite und äh, ja. dann kann man nicht weitermachen. Oh, schade. Okay. <lacht> <lacht> oh. Also bitte, Herr Toffel ja. Jetzt bitte im Ernst jetzt bitte. Also mhm. äh, können Sie ganz oben an die Leiste schreiben. Da ist ich alles. Ich machen ja. <lacht> oh, Tja. So, Sie, können mhm. <lacht> Sie können ganz oben schreiben primemarkets.com und unsere Seite unsere Lizenznummer abchecken. Und, Und darüber, dann kann ich dir noch gleich die Kohle überweisen. Dann brauche ich doch nicht mal deine Webseite zu. Gib mir gleich deinen PayPal. Dann überweise ich dir 10 Euro. Dann hat es ja schon gelohnt. <lacht> also, erstmal schauen Sie das. Herr hm. Ja. <lacht> Am besten noch von der Seife, ja? Okay, also mit 10 Euro geht's auch. Na, dann sag mal, PayPal. Man, äh, man kann so nur Zahnstöcker äh, kaufen für die Zähne, ja, mehr kann man nichts machen. Wie sollen Sie handeln mit der Zahnstöcker oder Kaugummi kaufen und verkaufen? Ja, das wird schon ein bisschen seriöser. Es ist unseriös von Ihrer Seite, weil ja. bei uns ist das Testzeit sehr spätig die ja. <lacht> also nicht einfach... <lacht> Sie lachen genau wie Joker. Ja. Nicht schlimm. Kennen Sie, kennen Sie Joker? Den Joker, ja.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 ihre Kontakte zu stellen und dann äh, viel Glück. Das war's. Ja, ja. Aber das ist doch lächerlich, da eure Seite. Nein, sie ja, haben nicht mal unsere Seite gesehen. Klar. Wie ja? Prime Markets, äh, ne Markets Prime. Beim steht Prime Market beschreiben sie mir unsere Seite. Das ist, ne, ist so ein blaues Logo mit so einer, ja, mit so einem Grafen an der Seite auf der Seite gedreht. Oben steht Login, Open Live Account.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 Ich wünsche Ihnen einen schönen Fall. Tag. Ja, auf jeden Fall hast du die Zuschauer sehr gut bespaßt. Ciao, ciao. Ja, tschüssi. <lacht> ja. Äh, guten Tag, Herr Martin? Ja? Nee. Äh, mit wem spreche ich dann? Nein, nicht mit Herrn Martin, das ist mein Vorname. Ja, äh, gut, äh, aber spreche ich mit Ihnen, ja? Weil, äh, Sie sehen, sprechen Sie mit, die... mit mir, das ist richtig, aber wen möchten Sie denn genau sprechen?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 Ja, mit dem Akzent, weil ich, Wie kommen Sie denn äh, zu dem Namen? Ich, äh, mein Vater ist Deutsche, ja, ja und äh, darum weiß ich Deutsch, aber nicht mit Akzent. Aha. Ja, und sehen Sie, warum rufe ich Sie an? Ja, Sie haben auf unserer Plattform Bitcoin Profit ja, Ihre Informationen hintergelassen. Okay, bei die Betrügerseite da, ja. Hm. Schön, dass da gleich ja. einer anruft.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 Wo man nein, nicht lange diskutieren nein. muss ich, und ich, keine ich, Deutschkenntnisse ich, zu braucht. Ich, ich, ich suche äh, gro große Leute, ja, zum Beispiel ja. Mehr, mehr als äh, 18 Jahre alt, nicht wie mhm. sie, mhm. weil äh, sie weniger als 10 sind. Ja, ja aber denke, sie verraten ja. sich ja so eigentlich als Betrüger mit dem Mistgelaber, was sie da so von sich geben. Da kommt äh, ja nur Nein, Katze nein, raus. nein, doch, wie, doch. wir sind nicht betrügt. Natürlich, was hätten wir sonst? Nix anderes als ja, Handwurfs. Ja.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 Ah, jetzt kommt der Betrüger, der Betrüger wieder zur langweiligen Sache. Immer das Gleiche. Ja, habt, ihr, ja. habt ihr eigentlich dann, alle dann nur den gleichen Wortschatz? Dann, dann, dann, äh, dann sage ich Ihnen, dass Sie sind auch Betrüger ja? sind. So. Weil ich weiß das, hm. ja. Weil ich weiß das, wie, ja. wie Sie auch. Sie wissen, ja. Dass ich, das, ist ich ja nicht das ist ja nicht schlimm. Auch weiß ich, dass Sie auch Betrüger sind. Das ist ja nicht schlimm.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 Lustig. Das ist ein großes Problem, wie, ja. wie sie. Mhm. Ja. Ja. Ja. Aber ja. bist ja. du da stolz drauf, dass du da sowas machst? Leute, wie äh, ich euch general sind, da fehlen wieder die Deutschkenntnisse, ja, kann, das kannst du kann, bloß ich ablesen. Nicht, ich werde ihnen nicht antworten, ja, ja? weil ich möchte ihnen nicht, nicht mehr Ich stolz, würde eher sagen, weil du das nicht kannst.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 Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Nowak. Ich bin der offizielle Vertreter des Herstellers von Toxikoff. Sie haben sich für dieses naturreine Produkt für die Entwicklung des Körpers interessiert. Ist das richtig? Ja. So, gut. Das Tof Toxikof ist ein sehr starkes und effektives Mittel. Äh, so, und äh, man braucht eine richtige Dosierung für ein gutes Ergebnis. Und deshalb, ich möchte Ihnen erstmal ein paar Fragen stellen, um Sie besser zu beraten. Und äh, ein für Sie passendes Angebot erstellen zu können, okay? Ich brauche bloß die Tabletten, den Rest nicht. Was ja, bitte? Ich sage, ich brauche bloß die Tabletten, den Rest nicht. Na, ja, bloß die Tabletten, aber das... Mhm. Äh, das Mittel ist sehr wirksam und man braucht das erstmal das die richtige Menge zu bestimmen, ja, das für ein effektives Ergebnis. Und deshalb ich möchte wissen, also welche Probleme Sie möchten lösen mit Toxikov? Also ja, gar keine, Symptome. ich brauche bloß die Pellen. Wie bitte? Ich sage, ich muss gar nichts lösen, ich brauche bloß die Pellen. Ich verstehe Sie nicht, das heißt, ich habe keine Probleme, ja? Genau, richtig.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 18 Packungen, äh, wissen Sie, dass ich kann, also maximal, wie ich sehe bei mir, dass das, das, das 11 Stück. Ach so, nee, ich Wollte erstmal 18. Kann man da jetzt nichts machen, dass ich 18 ja, Packungen? Wissen Sie, dass bei mir zur Verfügung stehen hier das elf. So. Ja, dann nehme ich erstmal die 11. Okay, gut. Und ähm, das kostet mit Mehrwertsteuer also 326 Euro so, das die ist Packungen, ja genau. Mhm. Und äh, dann äh, passt das Ganze Sie frei und äh, wenn, äh, nach unserem Telefongespräch, äh, Sie bekommen eine SMS mit Internetlink für die Online-Bezahlung. So, mhm. Sie haben also, ist die, die Telefonnummer das ein Festnetztelefon oder Mobiltelefon? Nö, nee, das ist Auf ein Festnetznummer. Die... Ja, das äh, vielleicht können Sie mir also Ihre Mobiltelefonnummer angeben oder äh, E-Mail-Adresse. Nö, nee, wo tun das?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 war schon immer so gibt's gar nicht anders der Paketbote bringt nicht erst einen Schein damit man dann zur äh, zur zur Post laufen muss das ist ja albern Sowas gibt's nicht. Das, das ist Quatsch. Mein Lieber hier, das, mein Lieber hier, ich bitte um Entschuldigung, dass wir, ich sag nur das eigentlich, äh, Na ja gut, dann geben Sie äh, doch bei DHL hier? einfach mal selbst Nachname ein. Dann widerlegen Sie das, was Sie gerade selbst gesagt haben, schon alleine. Geben Sie doch einfach bei DHL, einfach bei Google, DHL, Nachnahmebezahlung. da steht schon direkt der Postquote Das äh, wissen Sie, dass äh, leider, ich brauche nicht zu wissen, was das bei DHL ist. Na, aber so Sie wissen es ja scheinbar nicht.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 Hey, das war's leider schon mit unserem Hörspielen Kakerlakenparty. Nächste Woche geht's schon weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du keins mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal, im Idealfall gleich mit Klingelglöckchen, denn dann kriegst du auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Schau gerne auch noch hier in der Playlist vorbei, da findest du noch viele, viele weitere Inhalte. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!